Ja, kann jemand von euch füchsisch? Ich glaube tatsächlich schon. Aber ähm, müsste ich jetzt noch sehen, aber ich glaube, Rafim ist da der Ansprechpartner. Welche Sprachen ich habe ich? Ja, füchsisch. Ich, ich wollte gerade sagen, die äh, Rafim und Diamantas müssten sowas wie füchsisch eigentlich können. Ach nee, ich habe Rabensprache, okay. Nee, das ist was anderes. Das kann ich aber auch. Äh, Merke ich auch gerade. <lacht> ja, dass du Rabensprache sprichst, Rafim, ist mir auch klar, aber füchsisch kommt eben. Von, häufiger äh, vor von den von den Zinken ne die nachblauen ja. Zinken die dann oh. den Weg verraten Also kann, weiß dieser Zink im Prinzip in die Richtung, wo der nächste platziert ist, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja genau, also du kannst aus den Zinken eine ganze Menge ablesen, sowas wie Gefahr, oder wo Hunde sind, wenn du wenn du einbrechen möchtest, oder wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sind, sowas wie ver ähm, vergitterte Fenster, all das würde würdest du bei füchsisch erkennen. Das hier ist jetzt kein Gefahrensymbol, sondern einfach nur der verschleierte Hinweis, wo es hingeht. Ja, wir müssen da lernen. Also sowas wie ein Pfeil, das wäre zu profan, ne? das, das musst du nicht mit Füchsisch verschleiern, aber ähm, ja. Du kannst es lesen und ihr könnt dann vor euch eine etwas größere Straße erkennen, die wohl ähm, auch Gebäude hat, die noch zwei Meter, zwei Stockwerke haben. Es gibt hier eine Treppe nach unten wo der Schlamm dann nicht nur knöcheltief ist, sondern äh, bis zur Hüfte geht. Und ihr könnt sehen, wie über der Oberfläche des Wassers, nicht nur brockig schwarz und stinkend, sondern auch ein Tankteppich verläuft, in deren Mitte sich vier schwappende, stinkende Holzaste befinden. Auf dem oberen Gebäude... Ähm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite könnt ihr blaue, nachtblaue Flammen erkennen, die dort nach oben zucken und äh, le leise gedämpfte Unterhaltung. Das Feuer. Also ganz, also es ist richtiges Feuer. Nachtblaues Feuer, ja. Alles klar, perfekt. Ich garantiere dir, es handelt sich hier nicht im elementares Feuer. Das ist ähm, tatsächlich egal. Ich weiß, so. nicht, was, ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich habe Angst. Der Freund ist da vorne, wir das rücken wir vor. Feuer, ein Feuersturm. Nein! Wo, warum soll ich jetzt den Feuersturm machen, wenn da doch schon Feuer ist? Ihr denkt dran, Rafim. Idealerweise brauchen wir einen Lebend. Du merkst auf jeden Fall, wie du ein Unverständnis in seinen Augen stellst und du zweifelst stark daran, dass er das durchsetzen wird. Die Kapitania wäre euch stark dankbar dafür. Das, Argument, das, das, ja, mach mach sagen, das. das ist ein Argument, den ja, das ist das ein Argument, ich mir ziemlich sicher oder? Ich bin sogar ziemlich sicher, dass diese Argumentation mhm. auf der Wahrheit berührt. Deswegen werde ich nicht mehr die zwei Punkte Lügen mitnehmen. Nee, nee, nee, nee, würde ich auch nicht bauen. Es sind maximal 18. Warte mal, gegen was kann man das denn gut vergleichend würfeln bei Rafim? Ähm, Menschenkenntnis kennen das gegenprobe eine Gegenprobe. Aber you... Menschen mhm. das Kenntnis macht dir keinen Sinn, denn er liegt dich ja nicht an. Obwohl, Obwohl eigentlich willst du gegen seine Verpflichtung gegenüber Core, die sagen würde, bring sie alle um. Du geschafft, meine Verpflichtung. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, wir haben den Moralkodex übertroffen und das lassen wir zählen, oder? Ja, reicht schon. Ja, jetzt meine, meine Handgelenke, müssen wir nicht zweimal öffnen. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass sie sehr dankbar ist. Ich, ich zwinker ihm einmal zu und lass ihn arbeiten. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was sind denn eigentlich soll unsere Tokens alle? Also warum sind Diamanten und woanders? Okay, die sind nur irgendwie doppelt, ich verstehe. Sneaky-Mission. Nein, soll ich die Paktierer in ihrem Feuer einschließen? Ja, tut auch, was immer nötig ist, um sie zu vernichten. Ja, aber wir wollen doch einen am Leben lassen, den wir verhören können. Mach mir mir die da nicht mit einer Aufmerksamkeit auf uns? Diamantis seid ihr bereit? Womit denn? Du kannst dann Diamantis schauen, er immer noch nass, hat seine keine Balestrina oder Avalone dabei. Ich konnte ja mit denen nicht tauchen. Ja. Den moment. moment, hab ich ein Bandschwert. Bandschwert für Diamantis. Äh, er ja. zieht das blanke Ding. Also Es ist glitzert irgendwie im Dunkeln, schon hast du moment lang Angst, dass ihr gesehen werdet. Ich bin das ist doch sowieso hm. nicht. Der ja, Diamantus nimmt es in die Hand. Kommt ihm vertraut vor. Hat sich, Er hat uns schon gute Dienste erwiesen. Naja, Boltags, ich lasse dir den ersten Zauber oder Abel mir. Aber dann wird es Zeit. Also soll ich sie jetzt äh, zumindest einen von dem Feuer umfangen lassen, so dass er sich nicht mehr bewegen kann? Der Mitleidlose würde darauf hinablächeln. Nun. In diesem Fall, ähm. ja, dann wichtige Frage: ja. Ich kann das Feuer sehen und die äh, Paktierer oder die Paktierer siehst du noch nicht. Du kannst sie so ein okay. bisschen hören, dass du siehst den Feuerschein. Also, dass das, das mhm. Feuer selbst siehst du auch noch nicht, aber den Feuerschein, weil Gut. ihr seid jetzt aktuell hier. Hier geht es noch mal mhm. ein halbes Stockwerk runter, was alles im Schlamm und im Morast ist. Ja. Ähm, die sitzen ein Stockwerk, zwei Stockwerke über euch. Und ebenso versperrt von einer Wand, die da wohl noch halb abgebrochen ist. Und du siehst den Feuerschein, aber das Feuer selbst nicht. Alles klar. Wenn ich auf dieses Haus hier klettern würde, wäre das du, möglich? Ja, wenn du das, äh, wenn du da hochkletterst, dann würdest du es sehen. Alles klar. Ähm, dann würde ich mir mal angucken, ähm, wie ich auf das Haus hochkomme. Gibt es hier irgendwie eine ähm, Möglichkeit oder wäre das eine Freikletternprobe? Das ist eine Freikletternprobe von hier aus nach da, würde ich sagen, tja, zwei Meter. Das, du könntest mhm. dich auch von Rafim oder von Diamantes hochreichen lassen, dann müsstest du nicht mehr klettern, aber oben ist es rutschig. Alles klar, ja gut, okay, dann äh, würde ich mich auf jeden Fall von äh, Diamantes oder Rafim erstmal hochreichen lassen und... Ähm mich dann oben hochziehen, sodass ich äh, auf das Haus hochkomme. Ja, also bis dahin ähm. ohne Probleme, aber du musst bis dahin und das ist eine mhm. Körperbeherrschungsprobe, Körperbeherrschung. ein Körperbeherrschungsprobe. Körperbeherrschung? Weil es schleimig ist, ja. Ich werde dir um 7 klar. Punkte, wenn du auch noch leise sein willst. Äh, kann ich mir auch ein Silenzium auf mich legen und keine Erschwernis für die äh, Lautstärke nehmen? Dann kriegst du eine Plus 5. Okay, dann mache ich ähm, ein Silenzium auf mich für eine Runde. Weil wenn du jetzt hier, also runter, wenn du hier runter brichst, dann brechen hier auch Ziegel runter und du fällst ins Wasser. Ähm, dann, dann fällst du zumindest leise ins Wasser. Ja, also ich denke mir... Machst du eine Zone oder nur auf dich? Äh, Zone natürlich. Okay, weil dann müssen wir so die Ziegel auch keine Sorgen machen. Ganz genau. Also das wäre ja die Idee dahinter. Äh, so für fünf Minuten. Wir sollten eine Strichliste führen sollen, wie oft hier welcher Zauber gewirkt wird, wenn ich ins mäßige Resilientien wäre, ganz, ganz oben. Ja, like Mittler noch vor mittlerweile ja. Noch vorblitzt ich wenn den hast du nicht gesehen. Mittlerweile ah. ist der sehr gut benutzt. Okay, und dann eine um fünf erschwerte Körperbeherrschungsprobe. Körperbeherrschungsprobe. Das sieht gut aus, dann bin ich an dieser Position. Und dann bist du einmal nach oben auf allen vielen geklettert und kannst dich dann mhm. äh, über deinen Arsch noch weiter in die Richtung buxieren, bis du dann oben auf dem äh, Ziegelfürst sitzt, Beine links und rechts abgespreizt und du siehst das Feuer und den ersten Paktierer, der hier irgendwo steht, Uh, mhm. und sich da wohl unterhält, ja. Wichtige Frage, das ist etwa die Größe eines Lagerfeuers, was da brennt, oder? Das ist ungefähr die Größe eines Lagerfeuers, ja. Gut, das ist wichtig für mich, dann brauche ich nämlich R 10 RKP-Sternen, über. Ich würde jetzt nämlich gerne den Herrn der Flammen ansagen. Dieses Ritual hatten wir bisher noch nicht, ich äh, erkläre einmal, was es macht. Dieses machtvolle Ritual gibt dem Geoden Kontrolle über ein offenes Feuer in seiner Umgebung. Ja. Das Feuer ändert nach seinem Willen die Form und kann sich sogar unabhängig von seinem Ursprung mit einer Geschwindigkeit von zwei Schritt pro Kampfrunde durch die Luft schwebend bewegen. Die Flamme verhält sich dabei wie ein gewöhnliches Feuer und entzündet brennbares Material, erlischt aber nach Abbruch der Konzentration oder nach Ablauf der Wirkungsdauer, wenn sie nicht ausgiebig Nahrung findet. Da der ursprüngliche Brennstoff, sei es nun Baum oder Fackel, nur nach Wunsch des Ringträgers weiterbrennt, ist dadurch auch möglich, ein Feuer zurückzudrängen bzw. zu löschen. Allerdings nur ein Brandherd nach dem anderen. Die Größe des betroffenen Brandherdes hängt von der Ritualkenntnis des Geoden ab. Für eine Kerzenflamme reichen 5 RKP-Stern, für eine Fackel 7, für ein Lagerfeuer 10. Um das Feuer eines komplett brennenden Hauses abzuziehen, sind 20 RKP oder mehr vorhanden. Blabla. Was bla, bla, bla, bla. die Reichweite. Außerdem kannst du das nicht als Ziel, als Geschosse nutzen, als Feuergeschosse. Nein, genau, ich kann GS, die nicht als. GS2, ne? Genau, GS2. Das heißt, ich würde es jetzt um ihn. Herumlegen. Jetzt ist okay. es beschränkt irgendwie, oder? Keine oder kannst du bis zum bis, bis Garat sagen, die ja, so, so wie es sieht, ne? Nee, S -S Sicht, so wie das aussieht. So ja. Jo. jo. Okay. Dann ähm, würde ich das ganz gerne machen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht verkacke mit meiner Probe. Was der Chicks? Ja. So. Da, noch. Ganz genau. Dann schauen wir doch mal meine Rituale. Und zwar einmal hier 3w20. Äh Ritualkenntniswert von 15. Ja, wow. das ist in jedem Fall geschafft. Dankeschön. Ja, dann ähm, würde ich das Feuer um den einen äh, herum dirigieren, den ich äh, angesagt hatte, dass er vom Feuer. Siehst du das? Ich sehe es, ich sehe es, sie antwortet. Die nachtblaue Tochter antwortet. Wir sind erwählt, es hat geklappt. Ah, ah, es tut weh, es tut weh, es tut weh. Wait, wait, wait. Wolltest du den jetzt in Feuer anschließen, im Sinne von, dass er brennt, oder dass um ihn herum ein Kreis aus Feuer aus dem er nicht raus kann? Ich, ich wollte ihn, also einen von den beiden, damit auslöschen. Anzünden. Okay, gut, das, ja, genau. das, gut, gut, Das, das okay. habe ich anders verstanden. Deswegen also frage ich nur nicht. Ach so. Okay. Oh, okay. Sorry. Habe ich auch ja. anders verstanden. Ich ne. habe das so verstanden, dass du ihn anzündest. Ne. Ja. ja der genau. Der brennt jetzt. Der brennt absolut. Ja. Jetzt. Äh, wenn ihr die Güte hättet, die, die ja, Ablenkung zu nutzen. Der Taumel so ein bisschen hin und her. Ähm, könnte könnt dann auch äh, teilweise sehen, wie er dann hier oben auftaucht, äh, hat irgendwie seine Arme äh, au ausgestreckt, er brennt am ganzen Körper in diesem nachtblauen Feuer und in seiner Panik und seiner Verzweiflung, Boltax kann das nicht hören, aber ihr schon, äh, stürzt er sich nach unten in den Uchuchuchu-Teppich. Dann gehen wir in die erste Kampfrunde. Ihr habt durch den äh, Brand, durch das Anzünden des Baktiers die erste Kampfrunde eingeläutet, der Überlebende weiß zumindest noch, dass er da ist. Und er hat einen, einen Ultschuchu. Und den würde er benutzen. Da muss ich gerade noch einmal die Initiative nachgucken. Von dem Ultschuchu? Wenig. Von dem Ultschuchu, ja, die wird wenig äh, sein. 1W6 man... plus 8. 8 plus 1W6, genau. So, der könnte mich schlagen. Mich Kann auch. Sagen. Aber und, <lacht> und ihr wisst ja auch... Oh, er ist tatsächlich <lacht> ja. <lacht> und ihr wisst ja auch, dass ein Ultschuchu da ist. Ich werde die 20 nochmal nehmen. Äh, 8 plus 6 sind 14. 14. Genau, dann sitzt da der Uchuchu. Wir Let's beginnen fein. in der ersten Kampfrunde mit der 12 Beutags. Äh, ja, beziehungsweise ich glaube ich bin nach ähm, Serpentilio dran. Serpentilio hat eine geringere Initiative Basis als ich. Also ähm, ist eher vor mir, oder? Ja, Serpentilio stellt sich hin, bratet die Hände aus, versucht das mir im, im Wasser zu fixieren. Und erklärt ihm dann, dass es doch ganz bitte äh, eine hervorragende Idee wäre, wenn er auf ihn hören würde. Mhm. Aber bitte sehr, aber danke sehr. Du wir hast möchten gerne einen die... aufrechterhaltenden äh, Igni, nicht ja, Igni, einen, einen lumen ne? Ja. Da ich hier keine Zauberprobe schmeiße, ist das aber egal. Aber ja, danke fürs Mitdenken, das hätte ich jetzt vergessen. Erinnere mich dran, wenn ich gleich irgendwas zaubere. Gut, stoppe ich sie vor. Ich hier würde dich gerne angreifen. Ich habe vier Attacken. Und erstmal muss er sich hierher bewegen. So wie ich das sehe, ist er nämlich hier nicht. Der ist überall im Wasser. Okay, Und aber, ich, aber ich bin nicht im Wasser. Also muss er trotzdem erstmal rauskommen. Also erstmal Aktion, so. erst Aktion bewegen. Erstmal ja, Aktion bewegen. gut, eine Aktion Position. Passt. Und, Und dann ich darf er gerne Äh. Drei. Ja, unter Wasser ist es... Ja, also, so ja, lass mal, lass mal da mal Gnade gehen, komm. Die, auf den Meter kommt es ja nicht an. Genau. Voltax hat sich äh, in Sicherheit gebracht. Ich habe vier Angriffe, ihr habt vier Helden. Sind vier W20, ich treffe auf die 12. Ihr könnt oh, trifft auf die 8? Vor. Nein. Doch, er hat sich bewegt. Ach so. Gilt das auch ja, für den Mond? Natürlich gilt das für Dämonen. Außer es gilt nicht für Dämonen, wenn er Para 2 hat. Äh, er hat Präsenz 1. Formlosigkeit. Hilft das eventuell? Existenz? Mmh, Nein. Nö. Gut. Ähm, ja, dann hat äh, sich ein Tentakelstück bewegt und ein anderes Tentakelstück legt zu. Äh, dann trifft er auf die 8, meinetwegen. Dann trifft die 3. Ähm, ich gehe mal von links nach rechts. Diamanten. Das wäre dahin. dann wohl ich. Batin kommt dahin. Genau, dann bist du das ich euch jetzt einfach gerade mal so, dann kann man das besser sehen. Du darfst ähm, nur ausweichen, du darfst Das wollte ich ja sagen, ist das ein großer Gegner? Das ist ein riesiger Gegner. Ich sehe er kommt den Hit, nehme ich. Das hm. äh, also ist so. das Schlimmste, was er machen kann. 1 äh, wie 6 und dann äh, schon ja. er dich packt. 3. Ich glaube, Packen zieht immer nur bei 6 auf 6 Wenn die Attacke an das -Chu -Chu gelingt, hilft nur ein ah, ausreichend okay. Manöver. Gelingt dies nicht, so hat der Dämon sein Opfer gepackt und versucht es unter Wasser zu ziehen. Oh, ja, Sich aus der tödlichen okay. Umarmung der Schlinge zu befreien, erfordert eine KK-Probe, die pro Runde unter Wasser um erschwert wird. wird. Sind ja genau Serpentilius' Talente. Dann genau. gebe ich dir einmal den Zustand äh, Immobil. Du bist gepackt. Und ja, du darfst ja, du wolltest ihn kontrollieren, ja? Ja. Dau zwei Aktionen. Ich würde also vermutlich durchkommen, bevor irgendwelche Ertrinkungserscheinungen anfangen. Was zwei gut A ist. Zwei Aktionen? Yes. Er hat eine Beherrschungsschwierigkeit von vier und übernehmen kostet immer die Hälfte. Äh, Beschwörung elf, Beherrschung vier. Der hat was recht. Ja, hab ich dran nachgesehen. <lacht> gut. Äh, ich würfel erstmal und du hast schon mal den, den Besitzer gegenwürfeln. Ich weiß so darauf hin, dass ich Zwangskontrolle habe, einen freien Dämon also prinzipiell auch übernehmen kann. Ja, aber so haben uns gerufen. da haben wir zum Glück. Äh, dieses Mal habe ich nämlich einen Charybdoth-Dämon. Äh, Im Gegensatz zu dem Irhalk. Nee, Irhalk war es gar nicht. Das war ein, wie hieß der Flugdämon, den hier? Karakil. Ein Karakil. Karakil. Genau, beim Karakil hat das nicht gewirkt. Äh, dieses Mal allerdings schon schwarze Gaben was ist denn das? Dämonenkontrolle, Fischgift austrocknen, Armutsschutz. Ähm hat er nicht. Unter Wasser sich, ja. Wasserbrücke, Wasserlandschaft. Herrscher über höhere Dämonen. Herrscher aus der über Dämonen. Ja, weil Spielercharaktere immer nur mit Djinn ankommen und nie mit Dämonen. Deswegen hat er das nicht. Nee, nee, das hat er sowieso nicht. Ähm wie heißt denn, wie heißt so, dann er? ist Also, dann müsste es Herrschaft über Geister sein. Ja. Es gibt aber Schafft. noch ein neue, eine neue Gabe, wenn ich meine, aus Bahamundsruf. Ruf. Äh, das wäre mir oh. neu. Glaube ich äh, äh. Meister der Maritim. Das klingt falsch, das klingt nach Meereslebewesen. Ja, ich sehe es mir auch gerade. Krakenhaut, Schiffssymbiose. Gut, ich wirf einfach mal dagegen. Und dann gucken wir mal, wo wir rechnen. Ne? 17. Ich glaube, da komme ich drunter, auch ohne Bandschwert. Ja. Auch ohne Bandschwert, das hast du nicht mehr. Gut, ähm, dann dauert das jetzt zwei Aktionen, ne? Mhm. Währenddessen, wenn die nur fröhlich blasen, blubbert, weil einer ist zu tun, als die Luft anzuhalten. Machen wir eine um 3. Sicher doch. Talente. Ähm, äh, Selbstberschung ist körperlich. <lacht> das sieht gut aus, das sieht sehr Aber gut aus. <lacht> Okay. Man wird kein, kein Beschwörer, wenn man sowas nicht kann. Ich, ja, man muss es ja versuchen. Du bist ein klappriger Magier mit einer kleinen K.O. Dann, nächste Kampfrunde noch nicht. Nach der 13, die 14, deutsche Schutzschutterfunktion 18 Boltax. Ich bin. Genau, ich orientiere mich erstmal und mhm. lasse den Silenzium jetzt auch fallen, weil warum soll ich den noch aufrechterhalten? Was? Dann gehst du hoch auf die. Dann bin ich auf der 17. 17? Ah, mit mir, 18. Ja, ich wurde äh, mit dem Säbel auf diesen Sch äh, Sch äh, Schleimarm von dem zu schlagen, der äh, seppin festhält. festhält. Zum Attacke wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das er hat mich schon ins Wasser gezogen, oder? Nee, er ist gerade dabei. Okay. Vor allem dürfte er auch vorziehen mit der 18, stimmt, auf die 14 stimmt. und auf die 13, da darf er auf alle Fälle vorziehen, das heißt, wenn der Attacke kommt, der Schaden ist angerichtet an hier. Ja, ich ja, wie viel Schaden hat er? Habe ich gar nicht mitgerechnet. Drei. Äh, drei, genau. Hätt's geschafft ihr das. Ja. Ich geschafft, wie gesagt. Ich habe keine Rüstungspunkte, die gehen Dann alle drei direkt durch. Du Schadenspunkte machen, er verteidigt nicht, er hat 200 Lebenspunkte, das ist ihm egal. Ja, aber der Arm wahrscheinlich nicht, oder? Der, Tenta also der ja, die nicht, nee, gut. Das war immer Ziel, das, den zu durchtrennen, dass er ja. nicht jetzt halt so wird. Ja. Serpentilio wird das wahrscheinlich für so nächste Runde packen. Ähm, ja, jetzt fällt er erstmal unbequem auf die Treppe. Au. 18 Abel, mir hat die erste Aktion. Drei, ja, das war. Achso, drei, dann wurde ich vorwärts in Wasser. Ne, nicht in Wasser, bleib <lacht> nee, bescheuert. ich glaube <lacht> zurück. Ja. Ja, Gut, 19 <lacht> Rafim. Okay, ich muss man eben eine Kundeprobe machen, einen Moment. Tutu war angesagt, das solltest du auch wissen. Oh. Okay, aber ich wollte wissen, ob Rafim einschätzen kann, wie gefährlich es jetzt ist, da durch das Wasser zu laufen den zu umzubringen. Mit minus eins ist das nicht gefährlich genug und wir gehen da rein. Du weißt mhm. doch vor allem, dass dein, dass dein Haus und Hof dem Monologe die Sache im Griff hat. Auch während er gerade von dem Ding durch die Gegend gezogen wird und auf der Treppe aufschlägt und hast du nicht gesehen. Lass ist egal, das Vertraue ich. Ja, ich. Ja, vertrau <lacht> Geschwindig. Ah, also das glaubt Rafim nicht, aber Kor will jetzt Opfer hat nicht genug an. Geschwindigkeit halbiere ich dir unter Wasser, beziehungsweise Hüfte hoch. Aber er hat Wasserkampf ist Wasserkampf. Ja, ich habe Wasserkampf, natürlich ein Wasserkampf Dann machen wir noch eine Schwimmprobe. Ich kauf nur Scheiße. Das hat euch noch 20 gekostet oder so. Ja, und oder willst du über den Nullschutuhl leiern und du läufst doch über den Nullschutuhl, wenn das ein Ergo kann. Da gibt es ein Metatalent für. Ja, das ist ich habe sogar extra die Schwimm-Spezialisierung unter Wasserkampf gekauft. Du kannst auch unter, untertauchen. Ich möchte unter Mutschu durchtauchen. So. Was, passiert wenn, was passiert, wenn du auf der anderen Seite keinen Weg nach oben findest, wie bei so einem <lacht> zugefrorenen See? Dann machst du dir einen. Ja, okay, okay dann okay, machst du, du einen. Du springst, springst Kopf über rein. Während äh, Serpentilio, der Monologe, krampfhaft versucht, auf dem Wasser äh, fern zu bleiben, dann kannst du Kopf über reinspringen Und dann machst du wie viel? Eine. Äh, ja, also mach. ich habe... Ich ich, mein Ziel ist es, hier hinzukommen. Ja, da kommst du hin. Kommst du unter genau, ich, ich möchte einmal mich da hoch. Durchstößt von unten die Algenoberfläche, die schleimig auf dir zurückbleibt. Und äh, ja, katapultierst dich dann mit den Beinen, wie gesagt, es ist halt nur Hüfthoch, hoch, ne? Katapultierst dich dann mit den Beinen äh, springend an der Hausanmauer hoch, äh, hältst dich fest und ziehst dich nach oben. Da. folgt mir! Ist der Paktierer auf der 20 dran? Der hatte sich eben einmal schon bewegt. Das war eine Kampf-Aktion. Äh, eine Aktion. Und die andere möchte er, ja, du äh, läufst auf ihn zu. Dann setzt er seinen Finger auf dich an und brüllt Aquafaxius Wasserstrahl. Verkürzt er? Muss er? Ja, kann er. Das kostet ihn ja sowieso nur ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Leben, ne? Ja, dann muss er trotzdem auf den linken würfeln, right? Äh, das geht aber nicht durch die Magieresistenz. Das es äh, nur geschafft. Taxien gehen nicht gegen Na, Magie. Ja genau, Magieresistenz genau. ist egal. Außer du hast auch ein Panzer. Er hat ja auch keine nee. Variante angesagt, deswegen... Äh, normalerweise vier Aktionen. Der müsste also einmal verkürzen für fünf Punkte. Ja, ja das äh, schafft er. Schafft er. 15, Wobei, 14, hat, 17? Hat einen, Wenn der 18 ist, ein, also, schafft er das auch. Eine ja, Runde, doch, Eine Runde hat er sich bewegt, äh, dann, dann kommt er als nächstes Mal durch, aber er hat angesetzt seinen Finger auf dich auf ihm. Und der nächste... Er Aktion, eigentlich vorher, für dich ist nicht so wichtig, aber er muss eigentlich vorher TP anzahl sein sagen. Ja, ist, ist richtig, stimmt. Wie gesagt, für dich ist nicht, ist nicht wichtig, weil du so, musst ja nicht haushalten. 20 fertig, 24 Diamantes. Oh, äh, Diamantus macht das äh, Rafim gleich nur in die andere Richtung und versucht nicht auf Anhieb schon ins Wasser zu springen, sondern äh, so viel wie möglich und mit einem Sprung wegzumachen. Also mit einer... Ich mache eine freie Aktion nach hinten und äh, zwei freie Aktionen nach vorne. Das ist mein Anlauf und mhm. dann... Ja, schaffst du neun Meter? Ja, das, das sind 9 Meter. Ich würde 8,5... Ich habe das nicht nochmal mal raus die die Hände, die aber das habe ich noch im Kopf. Genau, äh, pro... Äh, ich ziehe mich mal noch nicht. Äh, pro äh, Punkt, den ich in Athletik über habe, kann ich einspannen. sieht nicht so aus, wenn das jetzt patzt. Spann sind 20 Zentimeter, ne? Du brauchst genau. also so drei, das sind zwei Punkte. Meter. So, damit äh, springe ich. <lacht> ich. Ich will euch an dieser Stelle Meter. festhalten, dass der Mann 10 Meter springt. Was so ist mit Anlauf? <lacht> ja, ein Schritt Nö. zurück, ein Schritt zurück ist er gegangen. <lacht> Diesen Doch, Jungen habe ich gezogen. Lass mal darüber reden. Dein ich finde schön, dass ihr Petillo stolz ist. <lacht> Du hast, ja hast ja gerade keine, doch, du, du hast ja nur deine Uniform, hast du an, deine äh, ja, nachtblaue Uniform äh, flattert wie ein, äh, wie ein Fledermausflügel dir hinterher, wenn du dann äh, auf den Holzbohr lan landest, äh, die so ein bisschen knacken, quietschen und äh, krächzen und äh, du musst tatsächlich noch den restlichen, äh, die restlichen Punkte deiner Athletik dafür opfern, dass du äh, noch zwei, drei Schritte weiter in das Haus hineintaumelst, bevor unter dir der äh, Dachfürst dann äh, nachgibt und runterbricht in die algenverseuchte glitschige Scheiße. Und das Ding ist jetzt okay. gerade abgebrochen. Und dann ist die 24 fertig. Nächste Kampfrunde 13 Serpentilium. Äh, ich habe letzte Runde die Kontrolle übernommen. Ich erbe alle offenen Dienste, sagen mir bitte, wie viele die sind. Ähm. Ja, im Prinzip er ist, äh, er ist existent. Das ist nicht die Frage. Wie viele Dienste schuldet er seinem Beschwörer? Zwei. Was, zwei oder drei? Zwei. Zwei. Okay, danke. Ich wollte gerade nochmal nachfragen. Nämlich. Nee, also, er hat, äh, Wache. er hat, er hat, er hat, aktuell ist er auf Wache.